Dann äh, würde ich sagen, beginnen wir. Äh, wir hatten äh, typischerweise diskutieren wir gewisse Aktien, die wir kaufen wollen. Und äh, bis jetzt waren das immer Ideen, die äh, eingeführt äh, wurden sind. Inzwischen haben wir aber beschlossen, ein Wikifolio zu starten. Ähm, Uwe hat die Idee eingebracht, äh, von Peter äh, und von mir äh, freudig aufgenommen. Und äh, die erste Aktie, die war Komet, da haben wir sogar ein bisschen äh, äh, speziell gutes Wissen äh, dankbar aufgenommen. Das äh, wird heute. Äh, heute übrigens aufgeschaltet äh, bei den Premium-Nutzern oder nein, noch nicht heute, nächste Woche dann aufgeschaltet, dass wir das gekauft haben. Und jetzt ist die Frage, welche weitere Aktie sollen wir kaufen? Wir haben uns eingeschränkt auf das SPI, den Swiss Performance Index äh, von den Aktien her. Wir wollen also nur Aktien aus der Schweiz anschauen. Und im Vorfeld äh, sind bereits ein paar E-Mails hin und her gegangen und es standen ein paar... Ähm, Aktien äh, zur Debatte. Uwe, vielleicht übergebe ich dir kurz das Wort, äh, weil du hast das ein bisschen geleitet und auch initiiert äh, bezüglich den, den Aktien, die wir jetzt heute äh, anschauen wollen. Genau, es gab also, sage ich mal, äh, das Schweizer Aktienuniversum, was im SPI äh, repräsentiert ist. Das sind ja mehrere hundert Aktien, ich glaube 300 in der Größenordnung. Und wir haben uns auf verschiedene äh, filter -Alternativen mal eingelassen. Wir haben nach Obermatt-Kriterien gefiltert. Äh, Peter, Peter der Erste in dem Fall. Ähm, äh, ich der Große ist. Peter der Große von mir aus auch, ja. Äh, Peter ist ein großer dividenden titel Ich glaube, das kann man so sagen. Wegen der Altersvorsorge. Also Peter 2 auch, Peter 2 auch, ist auch ein Dividend-Tex. Oh, okay. <laughs> Okay, äh, genau. Da gab es also eine andere Eingrenzung. Dann habe ich mal äh, ein paar Minuten Zeit investiert, habe versucht, eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Mengen äh, herauszufiltern. Da gab es dann eine, eine kleinere Anzahl von Aktien, die wir heute vielleicht beschließen könnten zu kaufen im Wikifolio. Und äh, langer Rede, kurzer Sinn, Luigi, du hast dann ja auch noch Anregungen eingebracht gestern in die Diskussion. Ähm, äh, langer Rede, kurzer Sinn, es sind äh, für unsere heutige Diskussion, für einen Teil der heutigen Diskussion, ähm, letztendlich vier Titel übrig geblieben. Das sind zwei Versicherungsaktien, äh, wobei mein Vorschlag da wäre, nicht beide zu erwerben für den Augenblick. Später kann das schon mal so sein, aber bisher haben wir ja nur einen Titel im Portfolio und da sollten wir am Anfang ein bisschen auf eine Diversifikation Aktien, also wir sollten uns heute auf eine dieser beiden Versicherungen äh, einigen. Zur Debatte stehen die Zürich Versicherung oder als Alternative dazu die Helvetia. Der zweite Titel, den ich gerne heute diskutieren würde mit euch, wäre Logistikunternehmen Kühne und Nagel. Und der dritte Titel, ein Unternehmen, was ich ganz ehrlich gesagt bis vor drei Wochen nicht kannte, ein Marktexpansionsdienstleister, wie es in der Wikipedia steht, vor allen Dingen zwischen Europa und Asien nach meinem Verständnis. Die DKSH, ähm, ja das wäre, wären die drei Titel, also, beziehungsweise vier, wenn wir die zwei Versicherungen als Alternative betrachten, über die ich gern mit euch oder über die wir nach meinem Vorschlag heute ähm, vielleicht die ersten 20 Minuten oder so diskutieren sollten. Und dann, wenn wir es beschließen oder einen Teil davon beschließen, würde ich dann die Kauforders heute ausführen. Vielleicht noch Uwe, wir gehen entlang der, also Obermat ist ja diese Datenbank mit den Rängen und wir wollen uns eigentlich an den obermat rängen orientieren, damit wir dann auch eine Art Benchmark haben, also was uns erlaubt zu beurteilen, wenn man sich nach Obermat orientiert, wie gut benchmarken wir gegen den Markt und gegen andere Indizes, ist das korrekt? Ganz genau, also das Wikifolio ist letztendlich soll nicht unsere sagen wir, nicht nur unsere persönlichen Präferenzen äh, reflektieren, sondern es soll im Prinzip ein Schaufenster sozusagen in die obermatt Methode hinein sein, äh, wo wir also einfach aufzeigen wollen, äh, wie gut äh, die obermatt Methode in der Auswahl von Value Titeln funktioniert. <Musik>